Ja, Hallo. <lacht> ja, wie ihr hier seht, das ist jetzt Cavolo's Chapter 4 und wahrscheinlich auch der letzte Teil. Ja, nicht wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt. Ja, Cavolo's ja, ja. Chapter 4. Ich bin so gespannt, wie du es finden wirst. hoffe, dass es nicht allzu viele Bugs haben wird. Epische Cutscene MP4. Ausrufe ist Du bist endlich aufgewacht. Cool. Sieht so aus, als wären wir schon wieder von den anderen getrennt. Ach man, schon wieder. Schon wieder. Och man. <musik> fängt es an mich anzupissen. Aber wenigstens habe ich meine Russian Sonnenbrillen, ja. Yeah. Ja, die werde ich auch nie mehr abbekommen. <lacht> ja, weil sie mit Kleber aufgeklebt haben. <lacht> ja. Freunde suchen und gleichzeitig Trip in Trip haben Benutze die Tränke um deine Größe zu ändern Dann Ganz random, das ist irgend so ein Game, -Ele Game Element, das ich so ganz random eingebaut habe, aber ich fand es cool, das ist eine pinke ist ein pinker Trank Du trinkst ihn? Yo, das ist ja actually wirklich mega nice aus was ist bin getrunken. Och mann, auch jetzt darf, darf ich nicht sterben. Es ist eine grün, es ist ein grüner Trank. So möchte ich die ganze Zeit einen Tranks sagen, denn gute Deutsch haben. Ja, immer gute Deutsch, denn immer gute Deutsch haben. Du springst über das Wasser. Coole coo Ich wollte Coole Animation springen Animation machen, aber hab mir so gedacht Nein. Nein Blöde Schnecke ja. oh, Mann zu groß. Oh nein, ist das eine Anspielung. Er hm, ist ein Charakter. Was Eine Anspielung auf, Anspiel einen auf, einen Sch auf einen Film. auf einen Film. Sieht aus, als würde ein TK, TKW den Weg versperren. Wir sollten versuchen, ihn... Oh nein, nein, nein! Ach, oh, verdammt, ich war schon wieder am Schlafwandeln. Ich, ich kann mich einfach nicht kontrollieren. Wieso schauen mich diese zwei Freaks so komisch an? Äh, diese komischen Leute. Du weißt schon, dass wir dich hören können, oder? Nein, das weiß du, einschalten nicht. Äh, verdammt. Ah <lacht> bitte ja, äh, bis letztendlich nicht. Ultimate Starke Fight. Hier. Ja, klar. Echt. Fämen. Fämen. Ja. Oh, Guter Fämen. Guter Fämen, ja. Ich bin heftig. Oh, unser erster Kampf zusammen. Ja. <lacht> Du kannst meine Spezialattacke benutzen, falls du willst. Schön. Einfach äh, klick einfach auf den Stern, bevor du genug CP hast, <lacht> Wieso schreibt er mich nicht an? Ihr wollt dich niemals verletzen, mann. So, lust. Halt er in den vielleicht. So, äh... Ja, das wird irgendwie ein bisschen peinlich. <lacht> so, äh, ihr wolltet mich niemals umbringen? Ja. Äh... Ja, nein. Ja, wir spielen halt nicht den Chino seid. Ah, ich bin so glücklich. <lacht> ja, aber nicht. <lacht> Doch, Freude-Sprähen. Das sind halt gute Leute, ich war niemals in Gefahr. <lacht> sind das freude <lacht> ja. Oh, shit! Ah. <lacht> Oh, ist <lacht> ja wirklich so. Okay, du kannst aufhören, dich zu heulen. Wie aktiviert? Okay? Ja. Ja, ja, alles ist alles gut. So ein Freak. Äh, oh Gott, ey, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja. Ist auch dein ganzen Inhalt ausgeleert. Heulen macht mit müde. <lacht> Yeah, dann geh doch einfach schlafen, <lacht> aber lass uns bitte erstmal an dir vorbei. <lacht> okay, okay. <lacht> ultimate animation. Ich kann dir jetzt auch ein Easter zeigen, weil es gibt hier irgendwo einen Bug mit den Hitboxen, wo du aus der World Map rausgehen kannst, wenn du klein bist. Aber ich habe ihn im Spiel gelassen, aber habe ihm trotzdem gleichzeitig mit. Geh mal zu dieser Blüte. Geh mal zu dieser Blüte dort. Also, bisschen hoch. Nee, nee runter, runter, runter. Du warst richtig. Äh, ein bisschen noch was bis runter und jetzt hier ja, kannst du durch. Bei der. Bitte hör auf, mein Spiel kaputt zu machen. <lacht> Geil. Oh Gott. Diese sneaky Spieler. <lacht> Geil. Danke auch zu dieser coolen Schnecke. Maudado, be like! Oh nein, ich ist die dafür fahren. Ich bin nur eine kleine Schnecke. Ja, Maudado. Maudado. Heißt. <lacht> Maudado, du bist kein. Maudado. Ich, ich weiß, dummer Name. Aber meine Eltern, wollt, meine Eltern wollten mich zuerst äh, Schnecken nennen. Aua. Dann dachten sie, dieser Name wäre zu simpel. Uff. Der Moment, wenn man einfach Maudado. getauft wird. Wo oh, man Schnecke ist. <lacht> Seine rot... <lacht> ist ein roter Trank. Du trinkst ihn. Er will wissen, wer da Babo ist. <lacht> <lacht> Tschüss. Die oh nein! Zuerst. Oh nein, das vergesse ich immer. jetzt musst Ultim. du richtig timen, nicht dass du du in Sushi springst. Oh. Brush, hop, du kannst nicht mehr ja. ah, ein Brush, es ist ein Brush, es ist ein Du es ist ein Brush, es ist ein Brush, es ist es ist ein Brush, es ist ein es ein Brush, es ist ein Brush, es ist ein Brush, es du? es gibt in Chapter mm, es in Chapter 4, ein Secret, es kannst du eine Rüstung ein ja. die die kannst du nicht equipen. Das wow. ist wirklich sauer. Will das sein? Da hinten aber in klein. Solche Streben. Sieht echt. Junge, diese Pixelart sehen wirklich sehr nice aus. Dankeschön. Aber weil es burgly ist, hast du ihn. Der Vogel ist am Chillen. Ist halt Du fühlst seine chili powers Haha, <lacht> <sind die> powers <lacht> <lacht> das ist eine Chibi. Lest mal dieses Schild. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommt das ultimative Rätsel. Ich kann den Schalter betätigen. Sieht so aus, als wäre ein Schalter... ...die Lösung zu allem. <lacht> oh nein. Und was im nächsten Video passiert, erfahrt ihr im nächsten Video. Dann würde ich sagen, ein donneriges Ciao.